Mode ist Teil von Kunst, Kultur und unserem alltäglichen Leben. Sie reagiert auf den aktuellen Zeitgeist und spiegelt das Lebensgefühl der Menschen wieder. So gehen auch die Corona-Krise und ihre Folgen nicht spurlos an der Mode vorbei. Die neue Herbstsaison ist geprägt durch Beruhigung, Entspannung und der Rückbesinnung zur Natur. Die Premiumlinie 1863 bei Eterna präsentiert sich in einer ruhigen, erdigen Farbpalette und natürlichen Materialien. Zarte Puder und Sandtöne sowie gebrochenes Weiß bilden die Basis und werden durch ein intensives gebranntes Rot komplettiert. Die Inspiration hierzu stammt aus dem Antelope Canyon und den fantastischen Farb- und Lichtspielen, die in den roten Sandsteinformationen durch das einstrahlende Sonnenlicht entstehen. Diese einmaligen Muster finden sich grafisch umgesetzt in unserem Highlight-Print auf Viskose-Seide wieder. Im spannenden Kontrast hierzu stehen Prinz, die von Architektur geprägt sind und an Spitzbögen und Kreuzrippengewölben der Kathedralen erinnern. Ebenfalls Orte der Stille und Rückbesinnung. Der Look der Blusen ist entspannt. Smarte, feminine Blusen, die von neuen Schnitten und viel Casual Input leben und gleichzeitig zeitlos wirken. Den Trend zu entspannten Silhouetten zeigt der Hoodie aus luxuriösen Viskosekrepp mit Details in matten Gold. Die Strickkollektion 1863 bei ETERNA ergänzt perfekt die Farbigkeit der Blusenkollektion und kommt durch Pullover im Oversize-Look und neu interpretierten Polunder-Styles aus Kaschmir-Wolle-Mix dem Wunsch nach Wärme und Gemütlichkeit mit eleganten Styles nach. In Kombination mit den Uni-Blusen entsteht ein gekonntes Layering, das zudem durch farblich passende Schals ergänzt wird.